Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, im letzten Part haben wir hier in der Höhlenverliesgalaxie den Risikogemähten mit dem Kamek-Boss gemacht und oh shit, hab ich da hart gesackt. Und oh je, ich bin glaube ich so oft gestorben wie im gesamten Projekt zusammen. Und ja, das ist jetzt nicht so toll. So, in der ersten Mission gibt es noch einen geheimen Stern müssen wir auch noch irgendwie finden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung wo genau. Ähm, wir schauen jetzt mal. Warte, ich habe gerade ganz kurz das vergessen. Das muss ich kurz machen. So, ähm, wir können loslegen. Sorry auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir sicher, es hat irgendwas mit der Kanone zu tun. Dann schauen wir uns mal hier um. Da ist ein Panzer. Hat der irgendeine Bedeutung? Könnte man den irgendwie verwenden? Warte, hatten die Melonen was damit zu tun? Oder sind die, elf? warum sind die denn in der Mission 1 schon da, wenn man die doch gar nicht braucht? Hm. Ich war mir auch eigentlich sicher, dass es irgendwas hiermit zu tun hat, mit diesen, ähm, mit diesen Planeten, als wir die Mission das erste Mal gemacht haben. Aber anscheinend, nicht, egal, bringen wir die auf jeden Fall mal hier schön um, weil die geben halt ganz viele Sternteile. Die können wir gebrauchen. Wir brauchen auch einige von daher. Wollen wir die hier jetzt schon mal von Anfang an sammeln. Ja, kommen Den kill ich noch so. Weil das bringt, glaube ich, eh nichts, oder? Ach komm, der, der Typ hasst mich, oder? Es ist so hart, den zu treffen, weil der Planet so eine starke krümmung hat. Okay, man kann... Ich glaube, man kann ihn gar nicht treffen, weil der zu schnell ist. Gut, dann eben nicht. Gehen wir einfach wieder zurück und ähm, probieren wir es mal mit dem Panzer. Vielleicht können wir den Panzer irgendwo verwenden. Das wäre jetzt so meine Überlegung. Mal gucken. Wow, was ist das? So, wo war der Panzer? Da ist er. Ich kann mir vorstellen, dass man den vielleicht irgendwo unter Wasser braucht, weil wir können ja theoretisch schon unter Wasser gehen. Auch wenn wir es für diese Mission eigentlich nicht machen müssen. Uh, okay. Interessant. Warum auch immer das Tor runtergegangen ist? Muss ich verstehen. So, vielleicht können wir das hier irgendwo benutzen. Gehen wir mal runter. Ich glaube der Stern, der war hier der erste Stern, der war sowieso woanders. Wir können ja mal hier lang. Oder war das der normale Weg? Keine Ahnung, wir gehen mal kurz hier runter. Wie hieß die Mission? Der Zauber auf dem Geisterschiff. Okay, gehen wir mal hier runter einfach. Ich war der in einem Schiffswrack. Ich glaube das war so, oder? Irgendwie habe ich da was in Erinnerung. Oder nee, ich glaube diese Mission hatten wir schon mal mit dem Schiffswrack. Auf jeden Fall sieht das interessant aus. Da kommt nur der Aal her. Ich glaube nicht, dass es so ist wie in Dings. Ich glaube, hier war das. Ich probiere das mal aus. Ja, tatsächlich. Ich wusste auch, dass es irgendwas mit dem Wrack zu tun hat. Ja, da ist natürlich die Erinnerung sehr, sehr hilfreich. Und auch, dass man vielleicht irgendwo hingeht, wo man sonst nicht geguckt hat. Oh! Ein Buhu hat den Mond. Den Mond. Oh ja, äh, sorry Leute, ich, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Mario Odyssey gestreamt und gespielt. <lacht> Deshalb habe ich gerade aus vom Mond geredet. Wir müssen irgendwo Licht finden. Äh, okay, ich dachte, das würde vielleicht irgendwas wirklich Sinnvolles bringen, aber nee, tut es nicht. Ah doch, ich weiß, ich weiß, was man machen soll. Ähm, hallo? Irgendwo, irgendwann wird es schon passen. Hä, warum kann ich das nicht drehen? Ähm. Ich will gerne hier rüber. So, jetzt hat geklappt. Sondern hier müsste Licht rauskommen. Jetzt locken wir den netten Buhu hier mal hin und dann ist der Stern auch gleich unser. Soll jetzt nur nicht sterben und der, der kann einfach die Seiten wechseln. Was soll das denn? Oh shit. Ähm ich würde sagen, den würde ich erstmal weglocken, damit ich einfach nicht direkt sterbe. So und der mit dem Stern. Das ging doch einfach. Und ich glaube, wir sind jetzt auch vorerst fertig mit der Welt. Es sei es kommt jetzt doch noch direkt ein anderer ähm, Komet. Aber nee, das, das glaube ich nicht. So. Speichern wir mal und gucken mal, was gibt es denn jetzt hier so. Okay, da sind wir fertig. Schauen ähm, wir in die Galaxie ich weiß was das ist. Nee, dann weiß ich aber was das für eine Galaxie sein muss, weil dann gibt es nur noch eine Galaxie, die ich jetzt im Kopf habe, die wir noch nicht gesehen haben und die finde ich mega cool. Vor allem später bei einer ganz besonderen Mission, die wir aber erst nach dem Final Boss machen können. So, die Kanonenflotten-Galaxie. Die steht an. Und die ist sehr interessant. Ja doch. Also ich finde, die letzten Welten haben, eine, haben sehr, sehr coole Settings gewählt. Und die erste Mission ist Strahl, Strahl, Strahl. Oh, und ich, ich kenne den Planeten. Ich, hab, ich weiß, glaube ich, was man da machen musste. Aber das sehen wir dann gleich, so. Ähm, okay. Nunchuck. Macht, was er will. so Auf jeden Fall sollten wir uns nicht von diesen Lasern treffen lassen, weil, naja, man kann nicht denken, die tun weh. Es sieht zumindest schon so aus. Ja, ähm, hier habe ich es euch nochmal demonstriert. Das war natürlich alles für Demonstrationszwecke. Hallo. Mario, springen So. Und immer schön aufpassen so, Sonst sind wir gleich schneller tot, als wir das Wort Spaghetti sagen können. Und ich, ich meine es ernst. Ich meine Spaghetti. Ist, ist ein langes Wort. Genauso wie Spaghetti sehr lang sind. Ja, was muss ich hier machen? Achso, kann man die umdrehen und besiegen. Und bam. Bam, weg mit euch. Und weiter geht's. So, was gibt's hier? Eine kleine 2D-Passage. Und da oben sind Sternteile. Da würde ich schon gerne mal gehen Okay, vermutlich. Ja, ich glaube, wir haben hier mit Gravitation zu spielen, weil ja, wir sehen jetzt hier schon so Pfeile nach unten. Würde mich wundern, wenn es nicht auch so wäre, dass wir die Pfeile umdrehen können und dann vielleicht da hoch können. Aber für ein One-Up gehe ich da nicht hoch. Um ehrlich zu sein. So, da kommt, Leute. So, jetzt ganz schnell. Und hier sind sogar sechs Lebenpilz. Super. Auch wenn ich nicht weiß, wofür wir ihn brauchen. Aber die erste Mission ist standgemäß eigentlich eine sehr. Ähm, oh nein, ich, ich glaube, ich weiß, was uns erwartet. Ich glaube, ich weiß, was uns erwartet. Ich glaube, wir sind. haben, Ich glaube, in der Röhre ist ein geheimer Stern. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir gerade gut vorstellen okay der geht nur in die richtung dann machen wir das ja das ist eigentlich ganz cool so mit der gravitation auf einmal hat man ganz andere ähm, ja jump run passagen okay das kommt nach und nach raus das ist eigentlich verdammt cool und hier rüber das ist das finde ich echt eine sehr coole äh, gameplay idee oder ah nee. Okay, ich glaube, das, das ist dann doch wohl kein Geheim, weil jetzt scheint es wohl der normale Weg zu sein. Ich glaube, hier gibt es auch einen Geheimstern. Oh nein. Diese Stelle, da bin ich so oft schon gestorben. Weil ähm, das fällt mit der Zeit ab. Ich weiß nicht, wann es abfällt. Und man muss hier schnell hochkommen. An hier so sobald von oben an auf der nächsten Plattform landet muss man hochkommen Wow, das war jetzt richtig sick und schnell ähm, okay ach da kommt okay da kommen solche dinger ich würde schon gerne oh mein gott hilfe das war nichts ich würde schon gerne da oben mal mich umgucken Ist hier irgendwo was Besonderes? Hallo, wie geht's? Nee. Dann gehen wir weiter. Uh, und wir sind auf dem Planeten angekommen, wo... ...der Stern ist. Oh, scheiße, wir werden... ...vermutlich gesucht. Mit <lacht> Schockstrahlern. Gehen wir mal rüber. Und hier müssen wir glaube ich, was wir mit dem Wasser machen. Oh ja, ich sehe schon was. Wir müssen... Eine Kugel will ich hier zum Wasser bringen. Ich weiß noch nicht, wo es ist hier. Oh, komm schon. Oh, verdammt, das war verdammt eng. So, tu mal deinen Kopf weg, bitte. So, probieren wir es nochmal. Äh, wo war... Da, da kommen die Kugel, will Ach komm schon falsche seite hallo ich bin hier nun folgen wir mal bitte schön und wir sprengen das hier in die luft und dann kommt hier schön das ganze wasser raus und einige teile sind unter wasser und anscheinend haben die das wohl mitbekommen und suchen uns jetzt interessanterweise sind das keine elektroschocker weil ich meine, wenn die jetzt hier da reinfeuern und wir sind im Wasser, dann sollten wir eigentlich Elektroschock kriegen, aber nee. Ja, sind das vielleicht so Energiestrahlen oder so, die halt nicht elektrisch sind? Das muss man ja auch hinterfragen. Hat Nintendo hier an wichtige Drachen gedacht? Oh. Ah, ja, man muss erstmal aufpassen, dass man hier nicht runterfällt und dann, dann kann man die hier diese schönen laser auch als plattform benutzen um zum stern zu kommen wenn man sich nicht dumm anstellt ähm okay man muss immer das stammattacke killen ja ich, ich brauche eure hilfe nicht ich, ich springe einfach rüber ja und so schwer ist es tatsächlich dann doch nicht aber es sind coole sammeln passagen und den stern nehme ich natürlich dankend an Und das müsste jetzt Nummer 90 sein, oder? Na, 89. Da kommen die 90, die machen wir heute auf jeden Fall noch voll. Ich meine, wir sind noch nicht so lange im Part drin. Und ich würde sagen, wir machen ähm, die mysteriöse Kreisgalaxie. Die hatten wir schon freigeschaltet. Ähm... Aber da noch nicht gemacht, weil wir die immer am Ende eines Parts machen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Der Weg durch den Superraum. Ja, die, die Galaxiename ist schon mal sehr interessant aber ich glaube man sieht was mit mysteriöser kreis gemeint ist und ich mag ich mag diese idee ich weiß nicht ob die Pla ob ich glaube die plattformen die sind nur da wenn sie aufleuchten, sonst nicht ich will aber auch nicht ausprobieren das ist die sache wir probieren es nicht aus wir gehen einfach schnell rüber so ganz ganz easy und ich, ja, ich glaube, die sind weg. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, wie gesagt, ich will es nicht ausprobieren. Okay, die sind nicht da. Die sind nur da, wenn wir sie sehen können. Was tatsächlich auch eine sehr interessante Mechanik ist und ich wusste nicht, dass das zurückgeht. Ähm... So, jetzt schnell hier hoch, bevor es wieder weg ist. Oh shit, oh shit. Komm schon. Oh mein Gott, das war verdammt knapp. Und wir sehen vor allem die ganze Zeit immer äh, schon andere Teile des Levels und den Sternenleuchten. Das ist irgendwie echt cool. Oh, und jetzt haben wir hier den ähm, Federpilz. Den Sprungfederpilz. Dann gehen wir mal weiter. Wir kriegen natürlich einen schönen Pfeiler angezeigt. Und hier müssen wir auch aufpassen, Weil hier ist es mehr oder weniger auf Zeit. Weil die Plattformen unter uns, die verschwinden dann dauerhaft. Das Licht geht dann auch nicht mehr zurück zu der Stelle. Das ist das Problem. Und drüber. So, wo muss ich hoch? Weil man sieht ja so im Hintergrund noch Teile des Levels. Das ist irgendwie verdammt interessant. Und den Pilzen. one -Pilz könnten wir mitnehmen. Tun wir auch. Ich weiß nur nicht, wo wir lang müssen. Oh shit, ich glaube. Ah ne, doch, ich bin nicht falsch. Man kann auf beiden Seiten lang. Ich dachte kurz jetzt verhauen. Warten wir ganz kurz. Okay, in der Mitte wieder durch. Und ganz viele Sternteile. Nehmen wir doch ganz, ganz gerne mit. Alter. 80 Stück schon knapp. Oh fuck, und jetzt müssen wir uns beeilen, was sonst wird eng. Boah, das ist immer so eine Sache. Man muss halt jeden Sprung richtig machen. Man hat sich sehr viel Zeit für diese Mission, man muss auch lange warten, aber man hat halt dennoch nur zwei, drei Versuche, um was zu kriegen. Was ist... LOL. Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Ist das irgendwie eine Abkürzung? Also ein geheimen Stern gibt es hier definitiv nicht. Davon bin ich überzeugt. Ach du Scheiße. Okay, tatsächlich kann man die Scherpfattacke sehr, sehr gut benutzen. Um äh, alles zu steuern und auch zu scheiße. Nee, eigentlich landet man hier nicht mit der Fed. Eigentlich landet man hier nicht mit der Feder und ich bin tot. Ja, eigentlich kommt man hier nicht mit der Feder an. Davon bin ich überzeugt. Ja. Normalerweise geht man durch den anderen, durch den Sternenregen und wird dann hier hingeschossen und dann hat man nicht die Feder. Und man wird tatsächlich mehr... Ich komme mir sofort, als wird man dann mehr bestraft, weil ähm, Mit der Feder ist es... Was heißt bestraft? Weil man hat eine schwere, eine höhere Challenge. Was vielleicht auch verdammt interessant ist, muss man sagen. Das finde ich gerade echt interessant. Hätte, ich glaube, der Sternring hätte mich auch hier eingebracht, nur ohne die Feder. Ohne die Sprungfeder. Das finde ich eigentlich sehr interessant, dass wenn jemand diesen, dieses geheime Versteck sieht und es auch in der Zeit schafft und sozusagen auch ein bisschen besser sein muss als jemand, der es gerade so schafft, den Sternring zu bekommen, dass der es vielleicht ein bisschen schwerer kriegt, den Stern zu bekommen. Ob das so jetzt intended war, ob das so gewollt war, kann ich das nur vermuten, aber es wäre cool. Ich glaube, es geht links lang. Ja. Hat meine Erinnerung gut mitgespielt. Und wie gesagt, die Plattformen existieren nur, wenn sie aufleuchten. Äh, oh, meine Erinnerungen sind verdammt gut. Ich glaube, von hier aus könnte man sogar direkt rüberspringen und den Stern greifen. Ähm, Mache ich aber nicht, weil, hey, <lacht> ich muss es ja nicht riskieren. Auf jeden Fall interessant, der Stern. Also, das, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf und ich habe es ja auch gerade zum ersten Mal gesehen und... Doch, das ist doch... Ich finde es interessant. Coole Idee auf jeden Fall. Auch die Galaxie an sich so. Sehr, sehr coole Idee. Ich mag, ich, ich mag solche Level tatsächlich sehr gerne. Und ähm, weil man das so ein bisschen man kriegt da so richtig Bock, einfach so schnell durchzujumpen und, und einen schnelleren ähm, Umlauf zu nehmen. Also... Das wiederholt sich ja immer alles wieder und so, aber dass man dann irgendwie eine schnelle Route nimmt, das macht richtig Laune. Und ja, ich würde sagen, das war es für diesen Part von Super Mario Galaxy. Und beim nächsten Mal sammeln wir weiter Sterne in der von galaxie und vielleicht auch in der noch übrig gebliebenen Galaxie. Und ja, wir hören uns. Bis dann, ciao. Euer Rocky.